In dieser Meditation geht es darum, dass du wirklich auf einer ganz tiefen Ebene loslassen darfst. Alles, was gerade in deinem Leben schwer ist, alles, was dich beschwert, was in deinem Kopfkreis dir Sorgen bereitet, was sich gerade unangenehm oder belastend für dich anfühlt, all das darfst du in dieser Meditation einfach loslassen. Suche dir für diese Meditation nun einen ungestörten Platz im Sitzen oder Liegen. Richte deine Wirbelsäule gerade. Spür nochmal nach, ob du in deiner Position etwas verändern möchtest, ob dir warm genug ist und schließe dann deine Augen. Komme mit deiner Atmung in Verbindung. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Durch die Nase einatmen. Durch den Mund wieder ausatmen. Und nochmal durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Atme nun in deinem eigenen Atemrhythmus. Spüre, wie du bei jeder Ausatmung schwerer wirst und tiefer auf deine Unterlage sinkst, auf der du gerade sitzt oder liegst. Nimm wahr, wie der Atem durch deinen Körper strömt, bei der Einatmung durch die Nase hinein und durch den geöffneten Mund wieder hinaus. Wie Wellen fließt dein Körper mit deiner Atmung mit. Spür, wie sich dein Bauch hebt und senkt und wie jeder Atemzug dafür sorgt, dass du tiefer, und tiefer in die Entspannung sinkst. Nimm nun in deinem Körper wahr, wo es Bereiche gibt, die sich angespannt oder schwer anfühlen. Wo du vielleicht eine Enge oder Dichte wahrnehmen kannst in deinem Körper. Vielleicht ist es eine Stelle, vielleicht sind es auch mehrere Lass nun deinen Atem ganz besonders in diesen Bereich fließen stelle vor, dass dein Atem dort Raum schafft, weiter erzeugt, als würde jeder Atemzug diesen Bereich, der gerade noch eng oder schwer ist, leichter und weiter machen, öffnen. Es würde Raum in dir entstehen, in deinem Körper. Nimm diesen Raum wahr und nimm wahr, dass du ihn über deinen Atem immer weiter und weiter ausdehnen kannst. Immer mehr Raum in dir entsteht. Weite. Und nun geh mit deinem Herz in Verbindung. Stell dir in deinem Herzbereich ein angenehm weiß-gelbes Licht vor. Und lass auch deinen Herzbereich ganz bewusst groß werden und weit. Als würde sich dieses Licht in dir ausdehnen über deinen Körper hinweg, immer weiter und weiter und grenzenloser, bis du ganz eingehüllt bist in dieses weiß-goldene. Gelbe Licht. Du kannst direkt sehen, wie es immer heller wird in dir und um dich, wie du selbst beginnst zu strahlen und zu leuchten. Wie der Raum aus deinem Körper mit dem Raum um dich herum verschmilzt du eins wirst, eine Einheit und jetzt lass vor deinem inneren Auge in diesem wunderschönen Licht einen Heißluftballon auftauchen, einen Heißluftballon in deiner Lieblingsfarbe. Du gehst näher an den Ballon heran und steigst in den Korb, der schon wartet, dich auf eine wunderschöne Reise der Leichtigkeit mitzunehmen. Du sitzt in dem Korb und der Heißluftballon beginnt sich zu heben, in die Luft zu steigen. Immer mehr und höher. Du fühlst dich ganz geborgen und sicher in diesem Korb. Und gleichzeitig spürst du den Raum, der um dich entsteht. Nimmst die unglaubliche Weite wahr. Das Blau des Himmels, in dem du immer Höher und höher hinaufsteigst und mit jedem Meter, den du höher steigst, werden deine Sorgen, Zweifel, Ängste, die Schwere des Alltags kleiner und kleiner dort unten am Boden Du spürst die Leichtigkeit in dir und um dich herum. Und du spürst, dass es nun Zeit ist, noch höher zu steigen, noch mehr Ballast abzuwerfen. Und so löst du einen der Säcke am Korb und stellst dir vor dass dort all das drinnen ist was du nicht mehr brauchst was dir nicht mehr dient in deinem leben was dich beschwert kleinhält zurückhält du nimmst diesen sack und lässt ihn einfach fallen und siehst ihm nach wie er da unten auf der erde irgendwann ankommt und du spürst, wie erleichternd und wie befreiend das ist. Es ist, als würde deine Seele tanzen und jubeln, weil sie spürt, welche Last da gerade gegangen ist. Und du entschließt dich auch den zweiten Sack noch fallen zu lassen, um noch ein Stück höher zu steigen. Noch mehr von dieser unglaublichen Leichtigkeit, von dieser unglaublichen Freiheit zu genießen. Und so nimmst du auch den zweiten Sack und lässt mit ihm all die Glaubenssätze, All die Gedanken, all die Überzeugungen, die dir nur noch Kraft kosten und dich beschweren, jetzt ganz bewusst los. Und auch dieser Sack fällt zur Erde. Und auch diesmal spürst du, wie es noch leichter in dir wird, noch freier, weiter. Du nimmst wahr, wie mühelos du da durch den Himmel gleitest, getragen, geführt. Du kannst es so richtig genießen und auskosten. Du spürst nun dass es das ist, was du dir für dein Leben wünschst. Die Leichtigkeit. Die Freiheit. Den Raum, um dich so richtig zu entfalten. Zu entdecken. und freudvoll zu genießen. Sieh dich hier weiter in deinem Ballon, in deiner absoluten Lieblingsfarbe, durch den Himmel gleiten. Sieh die kleinen Wölkchen, die Sonne. Spüre die Wärme auf deiner Haut. Den Wind in deinen Haaren und erlaube dir, erlaube deiner Seele, erlaube deinem Körper, dieses Gefühl ganz tief in dir zu verinnerlichen, in dem Wissen, dass du es verdient hast, ein Leben in Leichtigkeit zu leben. dass du es verdient hast, völlig unbeschwert durch dein Leben zu gehen. Und dass du jederzeit Ballast loslassen kannst. Und so fährst du durch den Himmel, weiter und weiter entdeckst, so vieles. Genieß dieses Abenteuer. Genieß die Freiheit, den Raum. Und irgendwann, als die Sonne an deinem Horizont dann beginnt, langsam unterzugehen, da kommt auch dein Ballon wieder herab zur Erde. Du landest auf einer wunderschönen Blumenwiese. Sanft setzt du am Boden auf, steigst wieder aus deinem Korb und kommst auf der Erde an. Und doch ist diese Leichtigkeit weiter in dir. Du hast sie mitgenommen, in dir gespeichert. Und du weißt, dass du zu jeder Zeit wieder in deinen Ballon steigen kannst und zu jeder Zeit Ballast abwerfen kannst. Spür die Dankbarkeit in dir für deinen Mut, auf diese Reise zu gehen. Sag dir innerlich Danke, Danke, Danke und dann nimm einen tiefen Atemzug die Nase ein und den Mund wieder aus und spüre in deinen Körper hinein. Spür besonders in die Bereiche, die sich ganz am Anfang vielleicht noch schwer angefühlt haben oder eng. spüre was sich nun in dir verändert hat. Lass deinen Atem fließen, lass deine Energie durch deinen Körper fließen. Nimm wahr, ob es vielleicht kribbelt oder warm wird. Nimm den Raum um dich wahr. Spür, wie viel Raum du zur Verfügung hast, dass du in deiner ganzen Größe da sein kannst. Und dann intensiviere deinen Atem nochmal. Nimm drei Tiefe, bewusste Atemzüge und komm dann wieder ganz im Körper, ganz in dem Raum, in dem du sitzt oder liegst, wieder an und beginne diesen Tag mit ganz, ganz viel Leichtigkeit, Energie und Lebensfreude. Schön, dass du da bist.